Disruption! Hilfe! Wir sind alle dem Untergang geweiht! Ehrlich. Ich glaube, es gibt wenige Begriffe, die ich für derart überstrapaziert halte, wie Disruption. Geht es Ihnen auch so? Schreiben Sie mir doch gerne in die Kommentare, was Sie daran nervt. Oder vielleicht sehen Sie das ja auch alles ganz anders. Aber ganz kurz nochmal. Worum geht es dabei eigentlich? Die ursprüngliche Idee einer disruptiven Innovation wurde in einem Buch des Wirtschaftswissenschaftlers Clayton Christensen beschrieben. Das Buch heißt The Innovators Dilemma und kurz zusammengefasst funktioniert laut Christensen die Disruption über zwei Wege, nämlich über Disruption von unten und über neue Märkte. Der erste Fall lässt sich so beschreiben, dass in etablierten Märkten die Unternehmen normalerweise ihr Geld damit verdienen, dass sie vorhandene Technologien immer besser und schneller machen, aber nicht grundsätzlich neu denken. Im Ergebnis richtet sich das Angebot also immer stärker an immer anspruchsvollere Kunden, während es gleichzeitig am unteren Ende ein paar eher anspruchslosere Kunden gibt, die diese ganze Weiterentwicklung zwar notgedrungen mitmachen, aber auch schon eigentlich mit weniger zufrieden wären, wenn sie es zu einem günstigeren Preis bekämen würden. In solchen Situationen besteht nun die Chance, genau an diesem unteren Ende mit neuen Ansätzen Kunden zu gewinnen und dann nach und nach den Markt für sich zu erobern, weil das Entwicklungspotenzial des neuen Ansatzes viel größer ist als des alten. Als Beispiel könnte man zum Beispiel Filme auf DVD und Blu-Ray nehmen. Man konnte die in einer fantastischen Bildqualität anschauen, oder kann es auch immer noch, während man bei Streaming-Videos am Anfang fast noch jeden einzelnen Pixel zählen konnte. Insofern fanden sich damals nur relativ wenige Fans von Video-Streaming. Im Laufe der Zeit ist allerdings die Übertragungsgeschwindigkeit im Internet so viel schneller geworden, dass diese frühere Schwäche im Prinzip gar nicht mehr ins Gewicht fällt, während neue Stärken nun zum Tragen kommen. Also zum Beispiel die, dass ein Streaming-Video im Vergleich zur DVD sofort und ohne zusätzliche Produktions- oder Versandkosten an jedem Ort der Welt angeschaut werden kann. Soviel zur Disruption von unten. Disruption über neue Märkte funktioniert, wie es der Name schon erahnen lässt, so, dass Unternehmen ganze Märkte eröffnen, die es vorher noch gar nicht gab. Wenn heute von Disruption die Rede ist, geht es meistens um die Disruption von unten und dort entsteht auch das größte Problem für etablierte Unternehmen. Denn laut Christensen stecken diese Unternehmen nun in einem Dilemma. Sie können eine Disruption von unten nicht ignorieren, weil sie dann nach und nach ihren ganzen Markt aufgeben müssten. Sie können aber auch nicht den gleichen Ansatz verfolgen wie die Startups, weil der Markt zu Beginn noch viel zu klein ist und es sich dafür nicht lohnen würde, das Unternehmen radikal umzubauen. Und obwohl an der Theorie ganz sicher etwas dran ist, nerven mich doch so ein paar Punkte daran. Denn erstens wird oft so getan, als sei das Phänomen etwas ganz neues, was irgendwie mit Digitalisierung zusammenhängt. Wenn man dann aber einen Blick in die Geschichte wirft, stellt man fest, dass das Prinzip eigentlich schon immer so funktioniert hat, dass neue Ansätze mit größerem Potenzial nach und nach die alten verdrängt haben. Das nennt man nämlich ganz einfach Fortschritt. Und zweitens glaube ich, dass so ein Fortschritt zwar natürlich gefährlich werden kann für etablierte Unternehmen, aber oft auch nur für die, die entweder zu arrogant oder zu kurzsichtig waren, mit neuen Entwicklungen zu experimentieren und sich selbst in Frage zu stellen. Ein großer Teil des Problems entsteht aus meiner Sicht nicht am unteren Ende, sondern am oberen wo eher auf kurzfristige Etappensäge geschielt wird, als auf eine langfristige Entwicklung. Ich denke also, dass nicht alles, was heutzutage als Disruption verkauft wird, wirklich DIE große Gefahr für alte Unternehmen ist. Stattdessen sollte man sich meiner Meinung nach eher darum bemühen, eine Arbeits- und Innovationskultur zu entwickeln, die nicht nur darin besteht, nach elf nun zwölf Klingen an den Einwegrasierer zu kleben und das als große Neuheit zu verkaufen, sondern eine die zum echten Experimentieren einlädt und dazu bei kontrolliertem Risiko auch mal Fehltritte machen zu dürfen, damit wirklich neue Ideen und Ansätze entstehen können. Eine Idee, mit der Sie ohne jede Betriebsblindheit mit Ihrem Team einmal überprüfen können, wie sehr Sie von disruptiven Ansätzen bedroht sind, finden Sie übrigens in meinem Endgegner-Video, das ich Ihnen hier oben und in der Videobeschreibung unten verlinke. Und jetzt interessiert mich natürlich noch Ihre Meinung zu der ganzen Sache. Finden Sie den Begriff der Disruption genauso überstrapaziert wie ich? Und wie ist der Stand der Dinge in Ihrer Branche? Schreiben Sie es mir in die Kommentare oder sagen Sie es mir über den Daumen. Ich würde mich darüber freuen und natürlich auch darüber, Sie nächste Woche wieder hier auf dem Kanal zu sehen. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss. Kurz, kurzfristig. Äh, damn it! <lacht>